Hallo, ich stehe in Kolzenburg neben der Kapelle. Das ist in der Kirchengemeinde Luckenwalde das kleinste Kirchengebäude, das wir haben. Ich stehe vor der Jakobikirche. Das ist die größte Kirche, die wir in der Kirchengemeinde haben. Und in der Losung und im Lehrtext, da geht es heute irgendwie ums Geben. Äh, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, lese ich da. Und da denke ich sofort an die Bauaufgaben, die diese Gemeinde sich für dieses Jahr und das nächste Jahr so gegeben hat. Große Kirche, großes Dach. Wir haben vor, dieses Dach im nächsten Jahr wieder instand zu setzen. Dafür brauchen wir viele fröhliche Geberinnen und Geber. Dann hatte ich nach dem Gottesdienst ein Gespräch darüber, wie man diesen Vers noch verstehen könnte. Fröhlich geben, sich einbringen. Ich bringe mich ein, indem ich Leute anspreche, für sie da bin, das Umfeld vor der Kirche in Ordnung halte, dass es ansprechend ist. Dankeschön. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Was geben Sie denn so? Wie bringen Sie sich ein? Ich habe das Glück, dass ich Musik machen kann in der Gemeinde. Und Musik hat meistens was auch mit anderen zu tun. Also ich alleine mache gerne Musik, aber noch schöner ist es, wenn andere mit dabei sind. Und das ist ein Glücksgefühl. Und, und das macht fröhlich. Also bei, bei Fröhlichkeit denke ich an Glück und bei Glück denke ich an Dankbarkeit und an diesen schönen Spruch, den es gibt, nicht der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Und daran erinnere ich mich immer mal wieder.